Und die Pharisäer und Saluzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass sie ihn ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewisser, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, versteht ihr zu beurteilen. Zeichnet Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Wenn du etwas im falschen Geist forderst, kannst du nicht erwarten, etwas zu bekommen. Wenn du Gott aber in seinem Geist bittest, dann darfst du erwarten, es auch zu erhalten. Als sie aber das hörten, kann es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus. Zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung an euren Kindern und allen, die fern sind. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären.